Dieses Video ist ein Video für den guten Zweck, das heißt, alle Einnahmen, alle, die aus diesem Video erzielt werden, werde ich spenden. Wie, was, warum, erfahrt ihr im Video. Mir würde freuen, wenn ihr gerade dieses Video ordentlich liked, kommentiert, damit das Video richtig an Reichweite gewinnt, damit es das auch lohnt. Wir sehen uns jetzt im Video. Und mmh, schön, dass ihr am Start seid neuen Video. Wir checken heute Steakdöner ab. Wir suchen natürlich den besten Döner Deutschlands und heute wird Steakdöner. Die sprießen aus dem Boden wie Unkraut und wir gucken, macht das denn oder nicht? Schmecken die wirklich geil? Ist das besser? Ist das anders? Wie auch immer. Äh, es gibt natürlich viele auch aus der Industrie Steakdöner. Äh, Großproduktion, aber das sind heute zwei Selfmade Steakdöner, die wir testen. Mit Tradition durchdacht der eine. Oh, das glaubt ihr nicht, ich habe mit dem telefoniert, was der sich für einen Kopf für Döner macht. Ach und ich habe mir schön in ein in einem Zimmer gepennt heute Nacht, ne, Achmed? Und vergesst natürlich auch nicht meinen Kommentar, der Preis für den besten Döner Deutschlands ist inzwischen maximal hoch. Ich blende ihn hier oben ein, hol euch den Gutschein. Top in den Kommentaren. Mein bisherigen besten Döner, wenn ich da hinfahre und der wird der beste Döner Deutschlands, kriegt ihr diesen Gutschein, ballert mir die Kommentare voll bei deinem Video. Wir fahren jetzt zum ersten Döner. Wir sind auch mit einer dicken Tour am Start. Wir sind hier in Nordrhein-Westfalen, Hessen, richtig am Ballern. Jetzt geht's los und Danny wird uns noch mal sagen, was auf uns zukommt. Aber vorher guck mal, wie Ahmed geparkt hat. Der kann echt nicht. Hell Alter, der Liebe Community, es ist wieder soweit. Holle ist in eurem Namen unterwegs. Eure Kommentare bringen ihn heute nach. Klein kebab, Klein kebab Doch dieser Döner ist kein gewöhnlicher Döner Er ist ein Steak-Döner aus entrecot fleisch Doch Holle testet heute noch einen zweiten Laden Döner -Kitchen. Döner Kitchen Übrigens sozial benachteiligt, bekommen in beiden Läden etwas zu essen Respekt! Seid gespannt auf das saftig-knaftige Urteil Des saftig-knaftigen Holle! sind wie immer zu früh. Ich sag euch, ich habe mir die Homepage angeguckt, weil es alles so Natur, Naturfleisch, alles aus der Region. War alles auf Wald gemacht. Ich dachte, wir sind am Waldrand. Also da hat mir meine Fantasie wieder einen Streich gespielt, aber wir sind auf dem Markt. Da ist er, Kebapheim, Der Food, Truck. Food Trucks haben es oft in sich. Vertraut mir da. Servus. Hi. Ja. Moin, der Chef hat vorgewarnt. Ne? Moin Männer euch. Wie heißt ihr beide? Ich bin der Sascha. Sascha und? Ich bin der Ali. Ali, okay. Und ihr macht mir heute den Döner? Ihr macht heute mit viel Liebe was. So, Jungs, ich habe schon ein bisschen recherchiert und mit dem Chef hier auch gespielt. Wir machen ja, okay. ganz besonderen Döner, nicht irgendeinen Döner. Ich möchte euch gar nicht zu viel vorausnehmen. Vielleicht kannst du mal das Wort ergreifen und irgendwas zu eurem Döner sagen. Also, das erste, was wir machen, ist regionaler Kebab. Halt wirklich soweit auch von Bauern, wo bei uns in der Region sind. Wir kriegen Fleisch vom Jungbullen, nehmen für unseren Kebab Bontricot-Fleisch mmh. oder. Kohlrippe, oder oder gemischt. Oder manchmal gemischt, je nachdem. Aber das heißt, es schmeckt nicht immer gleich. Man kann mal einen Tag haben, das ist ein bisschen anders, mal so. Es so. Ist auch je nachdem. Wie Fleisch schon äh, ist, ne? Genau, mhm. wie es Fleisch halt mhm. ist. ist ja, hier gestresst worden ist. Es ist alles äh, ausgemacht, Wir probieren keine Konservierungsstoffe zu benutzen. Also lassen mhm. eigentlich fast alles auch weg. Mhm. Eigentlich, eigentlich. Wenn du es so nimmst, haben wir keine Konservierungsstoffe. Okay. Manchmal ist halt, sage ich mal, Mayonnaise drin. Da sind ja. Okay. Klar, das meine ich damit. Na mal hier, was wir haben. Schöne Palette an Salat. Ne? Ihr habt da schön ordentlich aufgefahren. Genau. Minze, Petersilie. Hier ist zum Beispiel noch Feta-Käse feta käse, feta -Käse Rucola habt ihr auch, meine genau. Scho, ne Das ist so ein Cocktail-Dressing ja. wie gesagt. Das ist Knoblauch-Safran ja. und das ist mit Kurkuma. Kurkuma. Kurkuma der Gesundheit wegen oder auch des Geschmackes wegen? Äh, auch wegen des Geschmackes, ja. weil ich habe vorhin vergessen zu erwähnen, wir haben auch noch einen äh, vegetarischen Kebab zum mmh, Beispiel. Ja. Da kannst du gerne dich einmal kurz umdrehen, da hast du halt ah. hier ähm, Champignons, Zucchini, Paprika, mhm. die da drauf sind. Das ja. Ganze kann man auch kombinieren mit unserem Fleisch ja. Das sieht nach Pesto aus. Das, das ist also diese chimichurri paste Da sind verschiedene Kräuter drin, also nochmal Oregano, ja. Petersilie, ja. Minze. Das ist äh, eine scharfe Paprikapaste, selbst ja. gemacht. Nur bei den Kräuter, ne? Ja. Würdest du mir eher die Kräuter oder eher die, die beides scharf empfehlen? Ich, würd, ich, beides ich, würd, ich beides würde ich beides sogar. Scharf machen. ist beides. Beides Ich sage Leute, mir ist scheißegal, bei mir gibt es nicht die drei Sekunden, regel ich scheiß auf alle. das mm. <lacht> ist gleich Steak im Mund und ein bisschen Sand. merkst du richtig Steak. Erinnert mich sehr an den Adlon-Döner. Mm. Das ist wirklich, es mm. hat nicht diesen klassischen Döner-Charakter, sondern du merkst einfach, du hast dieses Fleisch darin, du hast einfach Steak darin. Ich habe auch schon Steak-Döner gegessen, das war aber glaube ich so ein industrie von irgendeiner Großproduktion. Das war ähnlich wie ein Döner. Das ist wirklich, als hättest du ein klein geballert, warm und hier rein. Crunchy. So muss das Brot sein. Mänze, sehr geil vertrocknet. Wenn ihr das irgendwo mal sehr heftig im Döner. Ganz, ganz edle Sache. Wie ist die safran knoblauchsoße Schmeckst du den Safran raus? Ja. Ne. Okay. Brot hat wirklich komplett das Feeling über im Griechen. Wie auch zu Hause. Wenn man selber sich das Brot macht, finde ich geil. Denke ich mal, ist gewollt von dem Bäcker. Ihr kriegt das Feeling, als hättet ihr das Brot frisch zu Hause zubereitet. Nicht so ein klassisches Fladenbrot, sondern es ist wirklich speziell. Wir haben bestimmt noch irgendwo Soße. Wir haben jetzt den Murat, das ist der Chef. Der Kopf hinter der ganzen Sache. Wenn du noch irgendwas hast, was hier sehr auf dem Herzen liegt, was du an die Öffentlichkeit weitertragen möchtest. Dann hast du jetzt die Chance dafür. Ja, es gibt eigentlich viele Sachen zu erzählen, aber ich denke, das Wichtigste in der Gastronomiebranche ist, dass man äh, so viel wie möglich äh, Transparenz bietet. Mhm. Und äh, auf jeden Fall sollten wir die Region unterstützen, wo man das Produkt herstellt und mhm. auch äh, anbietet. Ich denke, die Menschen oder die Bürger haben das Recht zu erfahren über das Produkt, was sie essen, also wissen, was sie essen wollen, ne? Ich mhm. denke, das ist das äh, Wichtigste. Die Botschaft würde ich gerne mitgeben. Okay, mitnehmen. das, das finde ich richtig. Ich bin auch noch mal ganz kurz, da sieht man es auch noch mal, hausgemachte, regionale Zutaten, keine Konservierung. Stoffe, keine Zusatzstoffe. Wir sehen uns am Ende des Videos zu der Bewertung. Beide Dönerläden aus diesem Video arbeiten mit Wohltätigkeitsorganisation zusammen und spenden Essen an Obdachlose. Das heißt, sie werde 50% Einnahmen dieses Videos an Wohltätigkeitsorganisation 1, die mit dem einen Dönerladen zusammenarbeitet, spenden und die anderen 50% an die Wohltätigkeitsorganisation des anderen Dönerladens. Also ab geht's zum nächsten Döner. Wir haben eben echt noch lange geredet. Im Sommer bauen die sogar ihr Gemüse selber an. Komplett Gemüse selber anbaut. Ja, und jetzt gehen wir zum nächsten Döner. Wir sind schon beim Dönerladen Nummer 2 angelangt. Ja, auch Döner für einen guten Zweck. Wird der Kollege uns hoffentlich gleich Leute, wenn er Bock drauf hat, der Döner höchste Qualität selbst gemacht, das wird uns jetzt erwarten. Sieht schon geil aus. Ich habe eben gesehen, wie die Teig selber machen, die Teiglinge. Fleisch sieht für mich auf, Steak Döner im Vergleich zu anderen sieht noch mal mehr in die Richtung Döner aus. Ich, ich würde mich freuen auf richtigen Döner jetzt. Da ich euch so, wie es ist. Das eben war ja für mich eher ein um, Steak, so klar verpackt im Brot. Aber ich würde mich freuen auf was, was wirklich Döner Charakter jetzt hat. so sieht er aus von außen. Döner für den guten Zweck geben wir auch an Obdachlose. Nicht zu, nicht zu, Resozialisierung. <lacht> dann schauen wir mal. Wir gehen mal schon mal hier eine Runde rein. Wir werden erst ja euren Döner testen, ne? ja. Ich weiß ja schon, ihr habt selbstgemachtes Brot. Ganz gut. Cool. Ja, auch Dinkelbrot habt ihr auch, ne? Ganz gut. Cool. Dinkelvollkorn. Dinkelvollkorn und auch normales habt ihr auch. Ja. Normales Brot. Ganz cool, ja. Und ihr habt Steakdöner. Steak. Was für ein Fleisch ist das? Weißt du das? Das ist Antrikot. Antrikot. Ja. Okay, Diese, dieses Wohltätigkeitsprojekt, was ihr macht, ne? Ja. An was wird das gespendet? Es also ist ein Verein, der unterstützt die Hände. Ja. Den unterstützen wir mit 3% unseres Umsatzes. Ja. Die spenden den 300 Döner im Monat. Ah. Und das sind die Obdachlose dann auch? Genau. Also wir vorbereiten die 300 mhm. Döner. Die kommen es dann abholen. Ja. Und dann ist es dann an Obdachlose. Okay, ja. cool. Top-Aktion. Ich habe schon gesagt, ich werde die Hälfte der Einnahmen aus diesem Video werde ich an diesen Dönerladen spenden. Und dann haben wir noch ein kleinen Bergheim, anderen Dönerladen, die kriegen die andere Hälfte Einnahmen und jeweils an eine Wohltätigkeit, äh, Wohltätigkeitsorganisation wird das gespendet. Oh, da schmiert, da schmiert ihr was drauf, ne? Was habt ihr hier drauf gemacht? Äh, Soße. Soße schon? Oh, damit das so richtig ins Brot reingeht, der Geschmack noch mit reingeht? Ja. Mhm. Wer kann weg haben auf die Idee mit dieser Soße oben aufs Brot drauf? Also äh, ich habe bei meinem Vater, macht auch seit äh, 20 Jahren, ist mhm. der Bereich. Und äh, da ist halt immer so gemacht mit der Soße. Ja. Okay, und dann oben drauf, dann wird das halt nicht so zu nicht so hart wahrscheinlich das Ganz Brot, wird so knuspriger, ne? Okay, ich lass euch mal beim Döner einmal in Ruhe. Ja. Okay, haben wir hier einen schönen Ofen, geil. Hier einen dicken Mehlsäcke guckt euch das mal an. Schön top eben, muss auch mal sein. Boah, hier mit dicken. Das ist aber das Weizenbrot, ne? Ja. Das Ist Joghurtsoße? Das ist Satsi. Ah, schön cremig, ne? Was haben wir hier für eine Soße? Das ist Hummus. Hummus. Machst du auch manchmal auf Döner rauf? Also mit Falafeln passt sehr mit schön. Falafen. Weil die Falafen auch rausgemacht sind. Ja, ah. Ja. Bei Döner passt nicht so gut, ne? Okay. Also, die haben hier auch Geflügel, muss man zu sagen, auch selber gemacht, ne? Auch selber gemacht. Mhm. Oh. Da sieht man auch richtig, der ist auch richtig rosa teilweise von innen, ne? Wenn man genau. den dann anschneidet haben wir auch noch mal die Zeitlinge. Ne? So sieht fertig aus, sieht es vor aus. Krass, im Journal Frankfurt sogar ersten Platz. Orient im ausgezeichnet. das ist also rein von der illusion jetzt werde ich jetzt erwarten dass da irgendwie scharfe gewürze drin sind also das richtig diesen roten style von der optik fürs auge das ist ja nun mal immer ein entscheidender faktor macht das richtig was der schon macht Sehr, sehr geil. Erlebnisfaktor. Eine leichte Oregano-Note drin. Mal habe ich selten, ganz selten im Döner drin gehabt. Matcht perfekt mit dem Brot, ja auch was von außen schon. Eine leichte Soße drauf hat, dass selbst das Brotgeschmack hat. Fleisch sage ich euch nicht, wie bei den meisten steak die es selber machen. Wo du denkst, du hast wirklich ein Steak klein geschnitten drin. Sondern es hat wirklich Döner-Feeling. Das ist heftig. Wir sehen uns jetzt erstmal zur Bewertung vom anderen Döner und dann kommen wir direkt wieder hier Also sind jetzt zur Bewertung, ich habe Murat hier noch am Start. Ich muss eins nochmal sagen, was ich wirklich halt unterstützen möchte und geil finde. Die denken an alles hier. Die denken daran auch, an, an Transportwege des Tieres. Kein Stress, dass das Tier so möglichst schonend wie möglich verarbeitet wird. Ähm, und zur Bewertung. Ich sage euch so, wie es ist. Abgesehen von Döner, wenn ich ein gutes Gericht haben will, ne, würde ich diesem Gericht eine 8,5 geben. Und ich kann jedem empfehlen, hier essen zu gehen. Äh, wie gesagt, wenn man ein gutes Essen haben will, wenn man einen Döner haben will, verliert das Gericht ein bisschen den Dönercharakter. Durch das Steakfresh ist nicht das Klassische, was jemand vom Döner kennt, diese Kombi. Genau. Da kriegst du mein döner Ranking nur eine 7,7 mit Anführungsstrichen von 10 Punkten, weil es für mich nicht das Döner-Feeling hat. Aber wie gesagt, wenn man ein gutes Essen will, ein leckeres Essen, äh eins mit guten Zutaten, da kann ich einfach nur jeden nahelegen, hier Essen zu gehen. Das ist hier top. Mit dem Döner-Hand, in der Hand jetzt meine Bewertung. Der Döner hat Herz, sage ich euch. Der Döner hat Charakter. Der hat eine ganz bekannte Note. Einerseits auch durch die schöne, scharfe Soße. Er hat aber auch dieses, sag ich mal, italienische Flair irgendwie von diesem Oregano drin. Ist ganz speziell, ganz besonders der Döner. Ich gebe dir 9 von 10 Punkten. Der ist ganz, ganz, ganz lecker. Kann ich wirklich einfach. Und wirklich auch Döner-Feeling. Ne? Nicht wie beim anderen Döner, dass ich Kategorie Döner nicht so gut, aber in einfach Gericht. Also, sage ich mal, rein vom Gericht, der geil. Und der ist wirklich in der Döner-Kategorie ganz weit oben. Top Döner, Top Qualität. Also... Das ist ja das ist einfach schön. Schön, den zu essen bringt Spaß. Danke euch für's, für's, fürs Zugucken, einen Kommentare da. Wir müssen den besten Döner knacken. Ähm, Preis ist inzwischen extrem hoch. Inzwischen beim nächsten Video schon mal bei diesem Wert. Ich hoffe, ihr lasst mir einen Daumen oben. Um, da seid beim nächsten Mal wieder am Start. Die Mission muss weitergehen. Wir sehen uns beim nächsten Video.